Für Schüler, die noch wenig Erfahrungen in Mabis haben, soll es bei Aufgaben eine zusätzliche Hilfe geben. In diesem Fall müssen die Schüler hier eine Datei hochladen und abgeben. Und da weiß man als Lehrer ja schon vorher, welche Probleme und Fragen auftreten werden. Deswegen soll hier rechts eine kleine Hilfe und Anleitung erscheinen in Form eines Links. Hier können die Schüler dann draufklicken und dann werden sie zur entsprechenden Anleitung weitergeleitet. In diesem Fall hier ein Erklärvideo. Das Ganze kann man zum Beispiel auch hier in einem Forum machen, wo dann hier erklärt wird, wie man einen Beitrag in einem Forum schreibt. Das kann man so machen, indem man einen extra Kurs anlegt, wo man sämtliche Hilfestellungen und Anleitungen hineinstellt und alle Schüler hier hinzufügt. Ich habe hier eine neue Aufgabe angelegt, öffne das linke Menü, ich gehe auf Block hinzufügen, ich gehe auf Textblock. Gehe auf Textblock konfigurieren. Schreibe hier zum Beispiel Hilfe und Anleitung. In diesem Fall soll man eine Datei abgeben. Ich kopiere hier den Link aus dem Kurs. Füge diesen Link hier ein lege den Link an und klicke auf Speichern. Ja, das war's schon.